Ich hab gar keine Ahnung, ob der Ton rüberkommt, aber. Naja. Ich weiß nicht, ob das so scharf genug ist. Ich glaube, wir gehen jetzt mal rein und machen bei Vito drinnen ein Video. Wir sehen uns. Wann geht's nach Amerika? Äh, nach dem Halb, also noch ein halbes Jahr. Ah, korrekt. Also dann geht's los. Ja, korrekt. Vielleicht sehen wir uns vorher nochmal beim Sport. Ja, <lacht> ja stimmt. Was geht ab, Freunde? Sorry. 5000 Jahre habe ich kein Video gemacht. Liegt daran, weil ich einfach Arbeit wie Sau hatte. Also ich weiß gar nicht, von A bis Z, ich ziehe noch um. Wir haben noch einen neuen Fahrlehrer eingestellt. Dann haben wir noch ein neues Auto gekauft. Das muss noch umgebaut werden als Fahrschulwagen. Haben wir, noch Auto gekauft, das noch werden. wir haben jetzt auch Samstagnachmittag. Ich sitze hier bei Vito in der Werkstatt. Firma Wima, könnt ihr euch mal reinziehen. Das ist eine geile Werkstatt. Die machen nur richtig gute Karren. Ja, ich, ehrlich jetzt, ich wollte mich nur bei euch entschuldigen. Sorry. Das könnt ihr ja sagen, no, du musst dich nicht entschuldigen, Rob. Das stimmt ja nicht. Ich mag euch. Versteht ihr? Ich habe die Videos auch vermisst. Aber ich habe heute ein neues Video gemacht. Oh, Telefon. Das ist gar nicht mein Telefon. Vito! Ja! Ist schon wieder aus, oder? Nee, doch nicht. Heute ist zu. Oh, ja, weiß ich Heute ist zu, die Werkstatt. Alles klar. Alles klar. Heute ist zu. Ja, auf jeden Fall. Ich mag euch und deswegen, ich mache die Videos ja auch gerne. Aber ich habe es halt nicht geschafft die ganze Zeit. Aber heute habe ich wieder eins gedreht. Ja, das schneidet Kevin jetzt und das kommt, weiß ich nicht, morgen. Montag oder Dienstag. Irgendwie sowas. Je nachdem, wie schnell er ist. Ab jetzt gibt es auch wieder regelmäßig Folgen. Ja, das war's. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Kevin, Schneider vernünftig. <lacht> ja, ja. Äh, ansonsten machen Vito und ich jetzt noch äh, Nöllwechsel an der Karre und dann ist sie auch frisch. Was das für ein Auto ist, verrate ich noch nicht, aber... Es wird Ihr werdet ausrasten. Ihr werdet ausrasten, ja. Es ist richtig gut. Vielleicht kann ich, vielleicht kann ich noch eine Soundprobe im Dunkeln machen. 1,16. Ja, ja. <lacht> ah, 1, ja. also ich freue mich auf jeden Fall. Ich gucke mal ein bisschen näher. Ich bin gar nicht scharf. Warte, also eigentlich bin ich doch scharf. Oder? Ah, oh. Also, äh, ich ziehe jetzt hier in der Werkstatt noch ein bisschen durch. Die Videos habe ich schon zu Kevin gebracht. Der schneidet noch. Und dann sehen wir uns jetzt wieder häufiger. Ich gebe alles. Für euch. Ich bin am Ball. Ich habe euch lieb. Vergesst das nicht. Wir sehen uns. Tschüss. Probieren wir mal, ne?